Richtig, ja. Socken und Wasser ist. Äh, wenn man für schwitzt Schlitz war, muss man halt Wasser trinken. Ja, Wasser. Socken und Wasser ist. Äh, wie der Teufel und zwei Wasser. Ja. Alles klar. <lacht> ja. Außer, also. Dann noch ihr doch ein bisschen hier den Ast, ja? Oder? Ab und zu ist es okay. Du kannst machen, wie du willst. Ich mache so ein bisschen Werbung damit. Ja, ist ja gut. Ich nehme die zur Ja. Also, das, ähm, er war früher, weil er gesagt hat, der türkische Chef war früher, äh, was war es bei dem Tra Travel, Travel, ja, bei der Agentur, Agentur Reiseagentur. Auf Bali, ne? ja. ja. Auf Bali, ne? Auf Bali und jetzt ist es selbstständig. Ja, Komodo ist natürlich schlecht, da kann man nicht hin. Ja, jetzt gehört. Genau ja aber die haben es ja begründet, ne? ja. dass weniger Touristen kommen und dass das halt geschützt wird. Ne? Ja, so also ist es. Aber. Das wäre schlecht für die Einheimischen, also dass, ja. wenn zu wenig Leute da kommen, ja, dann gibt es überhaupt kein Geschäft oder ja, ist nur Chef, wenig wer, Geschäft. Wer, ja. wer will da, wer geht da hin, für das viel Geld, ja? Nee, das will keiner. Oder vielleicht gibt es auch schon halt reichen Leute, die das zahlen wollen, aber es wird ja nicht so optimal, ja? Dann ja. werden die dann sich die Einheimischen dort beschweren und sagen, also es gibt nicht, ja, also, wir können nichts leben damit, ja? Wenn es nicht mal die Regel immer so bleibt, ja? Genau. Ja, aber das ist halt die Regierung. Manchmal sind die arrogant auch, ja? ja? ich finde, was hat es vorher gekostet? Was? Was war vorher der Preis? Vorher war nur, äh, wie viel war der? 25 Euro, glaube ja, ich. Hätte ich habe gesagt, komm, wir machen 50 ja. pro Person. Und das wäre ja noch gar nicht, ja? Ja, jetzt ist das 250 ja. Euro. 2, ja. Mal. Pro Person, ja. Da kommt ja noch... Äh, äh, Kosten für die Fahrt, das ja, kann auch ja. schon sehr teuer sein. Ja, also das ist zusätzlich 250. Der ja, Eintritt. Ja. Der Eintritt. Ja, der Eintritt, ja. ja wir sind denn hier hoch oben hier du. Ja. Wie viel? Tausend Meter? Na, also vielleicht um die 500 vielleicht. Ja. erst? Ja? Schnee kommt man nicht. das. <lacht> Gibt überhaupt nicht bei uns. Es ja. ist zu warm. Ne? Ja. Ja, ist auch schon Regenwald äh, zwischendurch da, Palmen. ja. Aber was mich immer wundert, guck mal, hier ist jetzt ja Hochsaison, quasi wie Sommer. Ne? Mhm. Oder keine Regenzeit. Äh, das ist jetzt gerade Trockenzeit. Trockenzeit. Noch, noch, ja? genau. Also Regenzeit gibt, äh, ist erst am. Ähm, Seit November, ja, ab, äh, November November bis, äh, November November bis ja. März, ja, April, ab und zu Mai, ja. ja. die leben auch hier oben auf dem Berg, ja. also dann, also einfachen Häuser haben die dann, ja. Waren auch schon betroffen von Erdbeben. da gibt es dann auch schon ein paar neue Häuser, neue Moschee mit Wellblech, ja. Also, wenn die Dächer aus Wellblech sind, ja, dann äh, heißt das, die, die Wand äh, betroffen ja, von den Erdbeben. Ja. Ja. Und dann haben die dann so Unterstützung vom Stadt bekommen. Ja. Also, jede Familie hat so um die 3000 Euro bekommen, so etwa 50 äh, Millionen ja, mhm. pro Familie. Ja. Aber das reicht nicht natürlich. Das ist ja schon wenig Geld, heißt das. Ja? Das äh, kann man, man kann damit überhaupt äh, kein, kein Haus bauen oder nur ein bisschen ganz ja, äh, einfach Schula, häusern, Ja. Die Schul ja. ja. Schule ja. ist irgendwo hier. Die, sind, die tragen jetzt so.